In einer Zeit, in der politische Auseinandersetzungen immer mehr Auswirkungen auf das Zusammenleben innerhalb von Gesellschaften haben, ist es für mich notwendig, sich einzumischen. Es ist wichtig, den Leuten klarzumachen, dass es immer noch menschliche, künstlerische und kulturelle Ansätze geben muss und gibt, die zur Verständigung beitragen. Und so auch zwischen Deutschland und der Türkei, dass man immer wieder versucht, einen Ort des Dialogs zu schaffen, einen Ort der Begegnung und den Leuten klar macht, dass auf Basis der langen gemeinsamen Geschichte überlegt werden muss, wie wir in Zukunft für beide Seiten positiv miteinander umgehen wollen und diese Zukunft durch Einmischung gestalten möchten.